Hallo, schön, dass du da bist. Heute möchte ich mich mal vorstellen. Mein Name ist René Schneider und ich bin Fotograf. Und ich möchte euch einmal erzählen, worauf es mir wirklich drauf ankommt beim Fotografieren. Mir geht nicht darum, dass ich einfach Fotoshootings habe und damit Geld verdiene, sondern das Wichtigste für mich ist, euch klar zu machen, wie toll ihr seid was für eine wundervolle Person du bist und dass dein Körper so wie er ist, perfekt ist. Er erzählt eine Geschichte, die Geschichte deines Lebens und das ist auch gut so. Jeder Mensch ist anders, so wie hier, jeder Baum anders ausschaut und anders gewachsen ist. Und die Natur ist perfekt, solange man sie wachsen lässt, wie er wie. Genau das gleiche ist wie mit euch Menschen. Wie seid ihr dazu? Tschüss!